2017 werde ich vegan! Wieder eine Aktion von ein paar lieben YouTubern die mich gefragt haben ob ich mitmache und da ich gerne insbesondere kleinere Kanäle unterstütze habe ich da auf jeden Fall direkt Ja gesagt. Guten Morgen! Die Liste der sechs YouTuberinnen die mit mir diese Woche dieses Thema bearbeiten findet ihr unten in der Infobox. Also wenn ihr 2017 in Euren Vorsätzen irgendwo Euch Veganer entwickeln wollt, dann schaut auf jeden Fall mal bei den anderen Kanälen vorbei. Ich möchte Euch heute aus meinen Erfahrungen aus meinen 2 Jahren Vegan sein berichten. Zum Einen wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann könnt ihr mein Tagebuch von Tag 1 der Umstellung bis heute auf Youtube hier oben komplett verfolgen. Gerade die Anfangszeit, die ist natürlich besonders interessant. Denn als ich am 4.12.2014 auf Vegan umgestellt habe, da war ich überzeugter Fleischesser, der nur mal dieses Vegan ausprobieren wollte. Klar, ich hatte einige schlimme Filme zur Massentierhaltung gesehen und auch die gesundheitlichen Vorteile schon im Blick gehabt. Aber oh, hey, für immer auf Fleisch verzichten? No way, das geht überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht möglich für mich und mein Denken. Und so wird es vielen anderen auch gehen. Irgendetwas was man genießt einfach so weggenommen zu bekommen, das ist doch normal dass man das nicht will. Ein Kind schreit schon wenn er seinen Lolly weggenommen bekommt, genauso wie der Erwachsene heult nur weil er seinen Job verliert. Egal was wir heulen und wir jammern wenn wir liebgewonnenes verlieren. Und genauso ist es dann natürlich auch mit dem Fleisch. Und daher wollte ich am Anfang auch nur mal ein paar Tage das Vegan ausprobieren. Aber schon in den ersten Tagen spürte ich wie meine Last von den Schultern fiel. Ich bin davon ausgegangen dass es eine schwere Zeit ähm, sein würde vegan zu werden, eine Herausforderung und habe gar nicht mit, mit positiven Effekten gerechnet. Jeder kennt das vom, vom, vom Mindset her. Ne? Wenn wir gesünder werden wollen oder etwas für den Tierschutz tun wollen, dann müssen wir was tun, dann müssen wir aus unserer Komfortzone raus und das klingt alles irgendwie nicht so toll. Unbequem. Aber als ich dann merkte, wie frei, wie befreit ich mich fühlte und ich mit einem Dauergrinsen durch die Welt ging nach den ersten 3 Tagen vegan, also der große kräftige Kerl der aussieht wie aus der Steinzeit und sich teilweise auch so benimmt, das ist ein Veganer. Veganer, ne? diese, diese, diese birkenstock tragenden Ökos die mit selbstgemalten Plakaten in der Fußgängerzone die Leute nerven, das bin ich, aber ah, da muss ich grinsen und das war aber ein befreites Grinsen, das war irgendwie so äh? <lacht> ich, ich beschreiben, das war eine Befreiung. Mein Umfeld hat mich total für komplett, komplett durchgedreht gehalten. Also, Anders ausgedrückt für noch durchgedrehter <lacht> als ohnehin schon. Und ich war nicht nur Fleischesser, sondern ich war, was die Zubereitung und die Rezepte angeht, der Dreh- und Angelpunkt in meinem Freundeskreis. Ich habe Beef Jerky selber gemacht. Ich habe den Leuten genau erklärt, wie man Steaks richtig brät, wie man einen knusprigen und saftigen Rinderbraten zubereitet oder wie man eine Rinderbrust butterweich und voller Aromen bekommt oder auch wieder zubereitet. Einer, der sich 3 bis 4 Mal im Jahr äh, das teuerste Fleisch der Welt, Coprint hat illegal importieren lassen, nur um das feinste und beste Fleisch zu konsumieren. Äh, ja, tatsächlich Coprint, kein Wagyu Rind, weil darf normalerweise nicht exportiert werden zumindest war das damals so. Egal, aber damit ihr mal das, das, das, das in Relation setzen könnt, ne? und ich war veganer plötzlich, Hä? aber ich habe mich befreit gefühlt. Ich habe mich wirklich frei und befreit gefühlt. Meine Ernährung war nicht mehr abhängig davon, dass andere Lebewesen leiden mussten. Das habe ich natürlich irgendwo im Unterbewusstsein natürlich gewusst, und das wirst auch du wissen. Aber das, das ist halt nie zu Tage getreten. Und nur weil du ein Stück Fleisch essen willst und das dann auch tust, denkst du nicht automatisch dann dran, dass da jemand oder dass, ja, jemand, dass da jemand ein Tier dass das leiden musste. Oder dass es Angst gehabt hat. Und ein Lebewesen, was liebt, was, was, was leben möchte. Und nicht sterben. Dass das sterben musste. Nur dafür, weil du in dem Moment einfach das Stück Fleisch essen möchtest. Ja. Dieser, diese, dieses Lebewesen wird unter unsagbar bestialischen Bedingungen gehalten. Es lebt in Angst und kann überhaupt keinen gesunden Geist entwickeln, es wird, es wird klein gehalten, es kann sich nicht entfalten, es werden ihnen die Kinder entrissen, sie leben bei Angst und, und voller Schmerzen. Und das ist genau das was ich mit meinem Konsum unterstützt habe. Und das war endlich vorbei. Endlich vorbei. Mit meiner Existenz, mit meinem Handeln, wofür nur ich die Verantwortung trage, habe ich endlich mal, endlich mal etwas wirklich Sinnvolles im Leben getan. Etwas wirklich Richtiges, durch und durch. Und das habe ich mir nicht vorher vorgenommen oder irgendwie nachgelesen, sondern das habe ich gespürt. Die Echtheit, diese Richtigkeit, das habe ich gespürt. Auf einmal kam dieses Gefühl der Befreiung und hat mich ja, seitdem nie wieder losgelassen. Dann nach ein paar Wochen kamen dann auch die gesundheitlichen Vorteile. Mein pH-Wert im Urin veränderte sich von stark sauer zu basisch und ich fühle mich irgendwie nicht nur geistig befreit, sondern irgendwie reiner und, und sauberer. Und dann kam die Unmenge an veganen Rezepten, äh, Fleischroh schmeckt nach fast gar nichts, aber die verschiedenartigen Obst und Gemüsesorten sehr wohl und wenn man dann anfängt diese noch intensiver zu kombinieren und zu experimentieren, da öffnet sich eine neue Welt der kulinarischen Genüsse. Und das war dann der letzte Punkt wo ich realisiert habe, es gibt nichts besseres als eine pflanzliche Ernährung. Später kamen dann noch Erkenntnisse hinzu wie dass für 1kg südamerikanisches Rindfleisch 80-100 bis Badewannen Wasser verbraucht werden und der CO2 Ausstoß derselbe ist wie wenn ich mit einem Mittelklassewagen von Köln nach Barcelona fahre. 1 Kilo Rindfleisch. Auch, seine pflanzliche Ernährung präventiv gegen Herz- und, äh, gegen Herz und Krebserkrankungen und Krebserkrankungen ähm, ja, da Vorteile hat. Das habe ich auch dann so quasi nebenbei dann noch erfahren. Es gibt keine Alternative in der Zukunft zu einer pflanzlichen Ernährung. Das wird mir immer bewusster, auch im Geist. Und als Fleisch, also denkst du darüber nicht nach. Du tust das so weg. Weil immer wenn die Argumente kommen, entweder du argumentierst oberflächlich dagegen oder du lässt es nicht an dich ran. Du redest zwar, aber du lässt es nicht emotional an dich ran. Und entsprechend baut sich da in deinem Körper sowas wie ja, so, so ein Schutzmandel auf. So. Und wenn diese Ketten dann gesprengt sind, wenn du dir erlauben kannst, darüber nachzudenken, wie du isst und wie du handelst, und diese Ketten sind weg, dann ist das eine ganz andere, neue, eine ganz andere und neue Lebensqualität. Ich habe keine Probleme mit Fleischessern oder Vegetariern. Sowas wird es noch Jahrzehnte, vielleicht noch Jahrhunderte geben. Aber die Menschheit hat sich immer weiterentwickelt und sie wird es auch weiter tun. Und ich finde es klasse und ich bin richtig dankbar, dass ich jetzt schon diese Stufe der geistigen Evolution leben darf. Und wenn du das dieses Jahr auch intensivieren möchtest, wenn du pflanzlicher, wenn du generell bewusster leben willst, dann... Abonniere meinen Kanal. <lacht> ja, dann abonniere meinen Kanal und äh, dann wirst du zwangsläufig auch äh, der veganen Lebensweise nicht mehr entrinnen können, weil hier fast jede Woche werde ich euch mit Studien versorgen und werde euch Inspiration geben, vielleicht teilweise auch Rezepte, obwohl ich nicht mehr so viel koche, weil ich sehr viel Monomalzeiten esse. Die Leute, die mich länger verfolgen, wissen ja, dass ich fast äh, ausschließlich Rohkost esse und entsprechend Rezepte wird es dann wahrscheinlich nicht mehr so viel geben, aber sehr viel was für eine bewusste Lebensweise also was eine bewusste Lebensweise katalysiert und ja und entsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr hier auch sozusagen Teil unserer Gemeinschaft werdet und ja herzhaft, aber respektvoll äh, täglich diskutiert und euch genauso weiterentwickelt, wie ich mich weiterentwickle, wie wir uns hier alle weiterentwickeln im Laufe des Lebens. Alles Liebe, euer Christian. Tschüssi.